Herzlich willkommen zu diesem Video Tutorial vom Fansystem, wo es heute darum geht, welche Elemente auf einer Landingpage wichtig sind, damit diese sehr gut bei deinen Besuchern ankommt und diese auch zu einer Conversion, das heißt zu einer Klickrate wird, dass diese erzeugt wird. Mein Name ist Christian Seigwasser und ich würde sagen, wir schauen uns das gleich mal anhand eines Beispiels an. Qualitatives Kundenwachstum mit System. Der Marketingkanal von und mit Christian Seigwasser. Hier haben wir eine Website, das heißt eine Landingpage von einem Kunden von mir, einer Schauspielschule in Hannover. Und zwar sehen wir auf dieser Website, auf dieser Landingpage, Gewisse Merkmale, die ich euch jetzt Stück für Stück einfach mal vorstelle, warum diese Website zu einer Landingpage wird und was auch dafür sorgt, dass wir eine sehr hohe Klickrate erzeugen können und erzeugen wollen. Erstens der Call to Action, das wichtigste Element auf jeder Landingpage und sollte auch sofort oben im sichtbaren Bereich sein. Das heißt der Call to Action, der deine Besucher deiner Seite dazu animiert, ihre Adressdaten einzugeben oder aber direkt vielleicht sogar eine Kaufhandlung auszuführen. Diese zwei Ziele hat der Call-to-Action und wir sehen ihn hier gleich im unteren Bereich. Hier geht es um das Thema zum Probetraining anmelden für die Schauspielschule. Nächster Bereich sind dann die vertrauensfördernden Elemente. Heißt also, wichtige vertrauensfördernde Logos, Auszeichnungen, irgendwelche Awards, die du gewonnen hast, vielleicht aber auch irgendwelche Ausbildungen, die du besucht hast, Zertifikate, die du bekommen hast von anerkannten Instituten, die IAK oder irgendwelche branchenüblichen Institute. Das sollte alles hier auftauchen. Diese Schauspielschule hat mal einen Ferienworkshop gemacht, den RTL Nord begleitet hat, genauso wie der NDR, und hat auch schon Kinder bei der Ein-Herz-für-Kinder-Gala bereitgestellt, die dort ihr Schauspiel verformt haben. Das sind natürlich ideale Elemente, die auf keiner Landingpatch fehlen sollten. Aber wenn du mal genau darüber nachdenkst, findest bestimmt auch du Elemente, Logos von irgendwelchen Trägern, Verbänden, wo auch immer du engagiert bist, die dafür sorgen, dass der Kunde sagt, oh Mensch, das ist ein renommiertes Unternehmen. Das wollen wir damit erreichen. Nächster Bereich ist dann natürlich der größte, dominanteste Bereich, die Kopfgrafik. Und was haben wir hier? Hier lächelt uns sofort ein strahlendes Kind an. Jetzt sagst du vielleicht, ich habe keine strahlenden Kinder. Ey, wie soll ich jetzt in meinem Produktbereich Kinder mit einbauen? Muss doch gar nicht. Wichtig ist, lächelnde Botschaften rüberzubringen, lächelnde Menschen. Und ich wette mit dir, egal was du verkaufst, ob es Versicherungen sind, ob es Produkte sind, ob es eine Dienstleistung ist, eine Beratung, ein Coaching, was auch immer. In jedem Bereich gibt es glückliche Kunden, die über deine Produkte, über deine Dienstleistungen schwärmen, glücklich und zufrieden sind. Frag sie doch einfach mal, ob du mit denen, nicht eventuell, sogar einfach mal ein Bild machen kannst, wo sie beraten werden, wo sie einen Schlüssel für eine Immobilie bekommen, wo sie irgendein Produkt für eine Maschine erhalten, was auch immer, die Autoübergabe, egal was. Säge zu, dass du irgendwie lachende Momente, positiv wirkende Momente auf die Titelgrafik deiner Landingpage bringst. Ich gebe dir mal einen Tipp, wenn du das nächste Mal den Fernseher anmachen solltest, schaue mal ganz bewusst eine gewisse Zeit lang die Werbung und mach mal Striche im Kopf oder vielleicht sogar auf ein Blatt Papier, wie viele lächelnde Gesichter dich in jedem Werbespot nacheinander anspringen. Das ist unglaublich, wenn man sich damit einmal beschäftigt. Nächster Punkt ist dann, wenn wir ein Stück runter scrollen, die weiterführenden Inhalte. Auch die haben eine gewisse Regel, damit das Ganze zum Erfolg führt. Heißt, wir wissen, zumindest wissen es die meisten und behandeln es auch so, weniger Text ist mehr. Gewisser Text sollte natürlich sein, damit das Interesse geweckt wird und auch was zum Lesen da ist, aber nicht zu viel. Wir sehen hier zum Beispiel gleich oben eine Überschrift, die dominant über einem Textblock steht. Danach drei Zeilen. Mehr als drei bis fünf Zeilen sollten es auch nicht sein in der normalen Computer-Desktop-Ansicht. Das sollte auf anderen Ansichten natürlich ebenfalls der Fall sein, dass es gut rüberkommt auf dem Handy, auf dem Smartphone, auf dem Tablet. Wie das Ganze im Responsive Design, das heißt auf allen Geräten, gut zu sehen ist, das findest du übrigens in einem anderen Videotutorial in meinem Kanal. Schaust dir am besten einfach einmal an, denn auch das ist ein wichtiges Tool, was zu beachten ist. Hier bleiben wir mal ganz kurz beim Textinhalt. Und zwar drei bis fünf Zeilen, dann im Idealfall sind auch drei Aufzählungszeichen. Drei bis maximal fünf Aufzählungszeichen machen Sinn, die den kompletten Inhalt knackig und kurz formuliert rüberbringen. Perfekt ist es übrigens, wenn der Besucher deiner Seite durch deine Seite so geführt wird, dass er eine Headline in der Kopfgrafik liest, dann kurze Überschriften, passende Aufzählungszeichen dazu und alles zusammen ergibt schon so viel Sinn, dass er animiert ist, den Call to Action auszulösen. Denn viele überfliegen nur die Seiten und halten sich genau an diesen Punkten fest. Das ist sogar eigentlich der Haupttext deiner Seite. Gar nicht dann die ganzen Worte, die dazwischen sind, sondern Headline, Überschriften, Aufzählungszeichen sollten zum Ziel führen. Gehen wir noch einen Schritt weiter und zwar zu den Testimonials. Ja, und bei den Testimonials, die auf keiner Landingpage fehlen sollten, ist sich eine Sache, hat sich eine Sache sehr, sehr, sehr als positiv bewahrheitet und zwar Videos. Menschen mögen bewegte Bilder, Menschen mögen Videos. Menschen mögen es, wenn Menschen mit ihnen sprechen. Heißt also, wir können natürlich Referenzen, Testimonials einfach als Text darstellen. Zeige ich euch auch gleich noch einmal. Aber Bilder sagen bekanntlich mehr als 1000 Worte. Ja, und wenn das Bild dann auch noch zu uns spricht und eine positive Botschaft rüberbringt, ist das perfekt. Jetzt ist es allerdings so, dass nicht immer Videos vorhanden sind. Dann drehe sie vielleicht einfach mit deinen Kunden. Aber wenn du sie noch nicht gedreht hast, dann sind Texte auf jeden Fall Pflicht. Sehen wir hier auch im nächsten Bereich. Hier zum Beispiel mit klassischen Sprechblasen, ein bisschen locker dargestellt. Es gibt verschiedene Darstellungsformen. Wichtig ist aber immer mit Bild, wer das Testimonial erklärt hat, damit wir wissen, es ist auch ein echter Mensch. Mit Namen und wenn du Business-Kunden hast, im Idealfall auch gleich mit der Webadresse. Somit könnte man überprüfen, ob es diese Person auch wirklich gibt und das schafft natürlich sehr, sehr viel Vertrauen. Selbst wenn du Videotestimonials hast, Referenzen, solltest du auch immer Texttestimonials haben, weil viele die Website gar nicht abrufen können mit Ton. Viele Büros in Deutschland haben gar keine Monitore, also Monitore schon, aber gar keine Lautsprecher an den Monitoren. Was heißt, sie können gar nicht den Ton hören oder sitzen zum Beispiel vielleicht in der Bahn. Und wer seine Nachbarn in der Bahn oder an anderen Orten, wo viele Menschen zusammenkommen, nicht stören möchte, und davon gibt es einige, was auch gut ist, der kann natürlich gar nicht den Ton vom Video sehen. Heißt also, der liest sich dann die Texttestimonie, die Textreferenz durch. Daher immer beides. Text ist Pflicht. Video ist noch besser. Beides ideal. Gehen wir weiter auf der Landingpage. Hier sehen wir zum Beispiel weitere Call-to-Actions, dominant hervorgehoben. Mit einer Farbuntersetzung und noch einer wunderschönen Headline, die das Ganze ein bisschen umschreibt und animiert. Entdecke das Potenzial in dir und entfalte es und du wirst sehen, wie du schon nach kurzer Zeit selbstsicher, ausgeglichener ja, und auch erfolgreicher wirst. Das ist das Ergebnis, was ganz nebenbei beim Schauspieltraining entsteht. Und das kommt hier rüber. Am besten melde dich doch gleich zum Probetraining einmal an und lern es gratis kennen. Wenn wir das erreicht haben, dann sind wir schon einen erheblichen Schritt weiter. Jetzt springen manche nicht auf diesen Satz an, also testen wir einfach verschiedene Sätze gegeneinander. Manche möchten es direkt. Lerne uns aber einem Probetraining näher kennen. Jetzt Probetraining sichern oder andere Variante. Entdecke, was in dir steckt und besuche Hannovers größte Schauspielschule. Sichere dir dein Probetraining. Ja, wir sehen schon, dass verschiedene Wege zum Ziel führen. Ich sage immer, oder das ist der Erfahrungsbericht eigentlich von jedem guten Online-Marketer. Drei Call-to-Actions auf einer Seite sind Pflicht. Fünf sind perfekt, je nachdem, wie viel Inhalt ich natürlich biete. Mehr sollten es nicht mehr sein, sonst fühlt es sich zu überlagert an, sonst fühlt es sich zu fordernd an. Drei gehen natürlich auch nur, wenn du gewissen Inhalt hast. Fünf auch nur beim gewissen Inhalt. Irgendwann ist dann aber auch Schluss. Zu viel sollte es halt auch nicht sein. Zwischen drei bis fünf liegt irgendwo die Wahrheit. Ja, und zu guter Letzt haben wir dann noch die Above-the-Fold-Regel. Was steckt hinter der Above-the-Fold-Regel? Die beschreibt im Grunde das. Und zwar, dass sich bei der Landingpage alles auf der ersten Seite befindet. Was meine ich damit? In der ersten Seite, ohne scrollen, ohne weiterklicken, sollte zu finden sein. Die Kopfgrafik, die uns positiv anlacht, die Headline, der Call to Action, vertrauensvolle Elemente. Das sind die wichtigsten Tools, die ich sofort auf den ersten Blick erkennen sollte. Dann habe ich die above the Vault regel beachtet. Was du unbedingt beachten solltest. Ich fasse noch einmal zusammen. Erstens, entscheidendes Erfolgskriterium für eine gute Landingpage ist eine positive Kopfgrafik, die uns ein Lächeln aufs Gesicht erzeugt. Perfekt funktioniert es, wenn uns sowieso schon jemand anlächelt, dann lächeln wir zurück, kann aber auch über andere positive Sachen erzeugt werden. Wichtig ist nur, wir brauchen ein positives Image und keine toten Elemente. Zweitens, vertrauensfördernde Elemente sind wichtig. Hier haben wir es mit Logos gelöst, du kannst aber auch Siegel nehmen, du kannst ein iak logo nehmen, du kannst Zertifikate nehmen, alles Mögliche. Hauptsache, wir finden auf dem ersten Titelbereich vertrauensfördernde Elemente, das ist wichtig. Dann drittens, ein dominanter Call to Action. Heißt also, nicht irgendwo verstecken, irgendwo in eine Ecke packen. Nee, darum geht es auf der Landingpage. Heißt der erste Call-to-Action gleich oben und dann weitere Call-to-Action, die vielleicht sogar eingerahmt sind, farblich abgesetzt, so wie wir es eben gesehen haben. Und dann viertens natürlich die Testimonials. Ohne Testimonials ist es keine Landingpage und zwar bitte nicht mit einem Reiter Referenzen, wo ich in die Unterseite gehen muss, sondern direkt auf der Hauptseite mit integriert. Und fünftens die above the fold regel dass ich alle wichtigen Elemente sofort auf der ersten Seite im Überblick sehe. Ich sage dir, wenn du diese Regeln, diese einfachen fünf Schritte beachtest, dann bist du dem Erfolg mit deiner Landingpage schon wieder ein erhebliches Stück näher. Viele weitere Sachen, die du zu beachten solltest, die du beachten kannst, die ich dir empfehle, findest du übrigens auch bei mir im Kanal oder auf meiner Seite www.kundenwachstum.de. Auf der Seite findest du außerdem noch Best-Practice-Beispiele, Podcasts, weitere Downloads, alles Mögliche rund um dein qualitatives Kundenwachstum mit System. Ich empfehle dir, klick am besten gleich auf den Link unterhalb dieses Videos für mehr Infos und vor allen Dingen abonniere auch gleich diesen Kanal, damit du keine weiteren wichtigen Videos verpasst. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg bei deinem Kundenwachstum mit System, dein Christian Seigwasser.